Das hier ist Anna Offenbach, sie ist Firmeninhaberin des Unternehmens das A und O, eingetragene Kauffrau. Ihr Unternehmen stellt umweltfreundliche Ferienhäuser aus Holz her und zwar nach individuellen Wünschen. Im letzten Abrechnungszeitraum hat das Unternehmen 20 dieser Holzhäuser hergestellt und dabei Umsatzerlöse in Höhe von 1.500.000 Euro erzielt. Wie jeder Unternehmer fragt sich auch Anna Offenbach, ob ihr Unternehmen denn wirtschaftlich rentabel handelt ob die jeweiligen Angebotspreise angemessen sind, was wiederum davon abhängig ist, ob die Selbstkosten je Fertigerzeugnis richtig berechnet worden sind. Das alles können wir überprüfen mit der Vollkostenrechnung. Das ist eine Rechenmethode des Rechnungskreises 2. Wir wissen ja, im Gegensatz zum Rechnungskreis 1 konzentriert sich der Rechnungskreis 2 auf den eigentlichen Betriebszweck, nämlich auf die Herstellung von Holzhäusern. Und deswegen bleiben wir auch im Rechnungskreis 2. Wir haben ja auch schon die Zahlen des Rechnungskreises 2, einmal die Kosten und die Leistungen. Und der erste Auftrag ist, berechnen Sie die Gesamtkosten für den letzten Abrechnungszeitraum und ermitteln Sie dann das Betriebsergebnis. Ja, ich denke, das ging mal hin. Um die Gesamtkosten zu berechnen, addiere ich hier die Kosten zusammen. Das sind 1.387.000. Dann haben wir hier Leistungen in Höhe von 1.500.000, Differenz macht dann 113.000. Das ist ein positives Betriebsergebnis, entspreche dann also einen Gewinn. Die Kosten sind geringer als die Leistungen. So, jetzt haben wir hier den auszubildenden Kasper, der, wie er meint, eine recht gute Idee hat. Denn um die Selbstkosten für ein Haus zu ermitteln, ja, da teilt er einfach die Gesamtkosten durch 20. Ja, und jetzt wollen wir mal erläutern, warum dies nicht korrekt ist. Also der springende Punkt ist natürlich, dass diese Häuser nach individuellen Wünschen hergestellt worden sind. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Fertigerzeugnisse, die natürlich wiederum unterschiedlich hohe Selbstkosten verursachen. Das heißt, wir müssen ja eigentlich sämtliche Kosten erfassen und auf die jeweiligen Fertigerzeugnisse, das nennen wir jetzt Kostenträger, verrechnen. Deswegen heißt das auch Vollkostenrechnung. Ja, das heißt, wir haben hier eine Einzelfertigung, also kein Fertighaus, das immer gleich ist, sondern nach Maß, nach individuellem Wunsch gefertigt wird, ähnlich wie ein Schneider, der ein Kleid eben nach Maß fertigt. Bei und einem Unternehmen in Massenfertigung, also zum Beispiel ein Getränkehersteller, der über das Jahr gesehen immer die Standardkohle abfüllt, oder ein Süßwarmfabrikant, der die Vollmilchschokolade herstellt, da wäre die Berechnung natürlich wesentlich einfacher. Auch bei der Serienfertigung wäre es einfacher, auch wenn wir da schon ein paar Abweichungen haben, also zum Beispiel ein Automobilhersteller, der ein bestimmtes Automodell in Serie fertigt, oder der Süßwarmfabrikant, der immer zu Ostern die schoko macht, oder ein Bekleidungsunternehmen das T-Shirts herstellt, die dann in Form, Farbe und Größe voneinander abweichen. Ja, wie geht es dann weiter in der Vollkostenrechnung? Wir haben drei Schritte. Im ersten Schritt werden wir überlegen, welche Kosten entstehen denn eigentlich und diese Kosten in Kostenarten einteilen. Dann werden wir uns überlegen, wo denn diese Kosten entstehen. Und dann im letzten Schritt die Kosten feststellen, die der jeweilige Kostenträger verursacht.